Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Skybones. Im Hintergrund seht ihr schon meinen Homie, bei dem wir jetzt gleich was machen müssen. Und zwar will ich den Boss-Effekt von der Gottrüstung runternehmen. Und auf eine Phoenix-Rüstung rauf damit ich das erstmal da gesaved habe. Schauen wir mal ob das jetzt auch so funktioniert wie ich möchte Ich muss hier oben drauf drücken Dann nehmen wir den Helm zuerst Mein Gott ich hab so Schiss dass es failed Very high Okay, jetzt drückt mir die Daumen Oh, es hat geklappt Es hat geklappt, Boss Effekt ist drauf Der Boss Effekt ist hier runter Boah es muss alles klappen, bitte Okay, da ist es schon Das ist noch nicht runter Okay, jetzt kommt kommen die Schuhe Uff, very high bitte bitte bitte bitte, bitte. Oh, es hat geklappt hat geklappt es hat geklappt very high very high okay und los bitte drück mir die Daumen drück mir die Daumen oh es hat geklappt es ist ja so ein horror Ey, wenn es nicht klappt dann hat man einfach komplett verkackt weil man wieder eine ein neues Teil braucht von Boss. Okay, jetzt nochmal. Das letzte Teil vom Boss-Effekt. Oh komm bitte, bitte. Das ist das letzte Teil. Oh, es hat geklappt, Leute. Wir haben es einfach erfolgreich geschafft, den ganzen Boss-Effekt zu saven Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Wir brauchen noch eine Forge-Essenz. Um hier den Effekt aufzumachen. Wo ist meine Clown-Rüstung? Da ist die Clownrüstung. rüstung ja hast du hier noch eine? Ich muss. Ich muss mir leider eine leihen, Sami. Danke dafür. Und du bist auf jeden Fall meine Rettung. Und jetzt drückt mir die Daumen. Ich hab Kopfgeld. Ach du Schande. Okay, drückt mir die Daumen werden das jetzt schaffen, hier, komm. Den Helm. Oh, da muss ich ja noch Effekte drauf machen. Ich kann ja noch drei Enchantments auf den Helm machen, der ist ja gar nicht gut. Freeze, oder was muss ich da noch alles drauf? Boah, die sind. Die Rüstung ist echt gar nicht so gut, aber egal. Dann machen wir jetzt. Doch, das ist richtig. Okay. Medium. Ich hoffe, es klappt. Ja, es hat geklappt. Blauen haben wir schon mal den Film. Jetzt kommen die Schuhe. Bitte, bitte, bitte, bitte. Failed. Seht ihr? Der Effekt ist auch weg. Ja. Oh man Leute. Es ist so traurig. Dann machen wir Osee rauf. Okay, jetzt haben wir schon mal die, die, nee, die Chest können wir auch noch aufklatschen, warte jetzt haben wir Schuhe, einen Helm, jetzt noch die Chest, kommen, die schaffen wir auch noch, Chest und die Chest, komm bitte bitte und wieder gefailt. der Effekt ist auch weg und wir haben nur zwei Teile geschafft. Ich muss Zombie auf jeden Fall ein Geschenk machen. Hm, dafür, dass ich mir hier seine Portrait Sensen geklaut habe. War jetzt erstmal eine Chest. Mach ich ihm das hier oben rein. Hier so, rein damit. Ich noch ein Schild. Für das. Habe, habe, habe mir was genommen so rein damit bitte jetzt aber jetzt muss es doch klappen wir haben vollen ja yeah, wir haben volles clown set jetzt so nicht mehr boss aber dafür clown und das, äh, die boss haben wir auch gesaved also alles easy Yes, go brazen nicht auf jeden Fall sehr gut jetzt kann ich auch wieder rausgehen weil die Bossrüstung da wird man so schnell gekillt deshalb darauf hatte ich keine Lust mehr jetzt machen wir noch unser unseren Stack Warzone Crates auf einen Stack also mal schauen was wir da rausbekommen stimmt heftig, also ich muss erstmal, eigentlich müsste ich meine Sachen jetzt auch irgendwo einlagern, kurz. LOL. Hä, äh, die sind auch schon so neu animiert. Ich weiß nicht, wo sollen wir die Sachen reinmachen, die wir bekommen Machen wir einfach mal in, ich ist, eine Vampire Rüstung. Die nehme ich noch kurz raus. Mach die hier rein und dann mache ich einfach hier alles rein in die Chests, hier. Es okay, gibt, glaube ich, fast nur Müll, was man daraus bekommen kann, aber egal. Sagen wir mal kurz einen kurzen Zeitraffer. Oh, oh. Oh, oh. You gotta listen up, listen up. That's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna? Wow, man kann sogar eine Sense rausziehen. Dann sind die alten Wars und Crates doch ganz okay. So, diamond rings, all I ever need, I, need, I, all I ever need is here with you. Baby, it's the place where we can go, where it's always lightning like the snow. Schwebt da ein Arkan-Element? Hm. Arkan Blade! Der Mortal Potion kann man auch rauskriegen, also ich finde die Wars Crates gar nicht so schlecht, die alten. Also ich würde sagen, wenn wir bei 32 angekommen sind, hören wir auch und den Rest verlose ich dann an euch. Da ist sogar ein Spawner-Spinner. Und der jetzt weg ist. Super! <lacht> Ein Mystic Timber sogar? Die würde ich gerne nehmen. Noch eine Mystic Timber, kommt, die bekomme ich jetzt aber. Der letzte Warzone Crate, die restlichen werde ich dann noch um nicht verlosen. Also ihr könnt insgesamt 32 Warzone Crates gewinnen. Ihr müsst einfach nur Hashtag Giveaway in den Kommentaren schreiben und ja, dann macht ihr automatisch bei dem Gewinnspiel mit. Ich werde dann im nächsten Video es einfach auflösen. Oh, was gibt's denn da noch? Spooky? Ne, was? Sparkle? Oh, uh, da sind schöne Enchantments. Also, was haben wir denn alles bekommen? Eigentlich fast nur Müll. Köpfe. Falls ihr Köpfe braucht, kann man die hier auch so bekommen. Ein Schwert. Container sind auch hilfreich. Also nicht so viele gute Sachen Ein paar Flash Shields, Magnets Hopperfly Boxen kann man bekommen Mining Webpässe sind auch hilfreich Rad die Bücher sind auch gut Ja, eigentlich nicht so viele gute Sachen, aber ja, sind schon dabei Also Macht gerne bei den Winch-Spiel mit Und wir haben jetzt eine schöne Boss-Armor, aber mit dem Clown-Effekt. Und dann werde ich auch jetzt wieder öfter in die Boas gehen, also in den nächsten Folgen werde ich dann auch ein bisschen kämpfen, you know, und dann zeige ich euch mal, wie die Clown-Rüstung so abgeht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.